Guten Abend nochmal. Es wird spannend. Ich gehe gleich auf das Infektionsschutzgesetz, auf die Paragraphen 15 und 20 ein. Ich hatte ja mal im Mai, war das ungefähr 20. Mai, hatte ich ja gesagt, an sich ist das Infektionsschutzgesetz vernünftig, aber Corona wurde zur gefährlichen Krankheit erklärt. Das ist das Problem. Ich muss mich bei Karl-Heinz, das ist einer der Männer von Berlin, bedanken, der echten Männer. Der hat mich nämlich erst drauf gebracht. Ich habe mich hier, wie gesagt, mit dem Gesetz beschäftigt die ganze Zeit und ähm, habe das dann tatsächlich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und heute Morgen kam ja die Meldung in der Welt, ne, und damit Ruhe ist, Querdenker werden zuerst geimpft. Das war so eine satirische äh, Geschichte. Und da habe ich gesagt, Sapere Aude, also... Kurz gesagt, denkt endlich. Ja, aber jetzt wird es wirklich mal spannend. Also, so hatte ich diesen äh, dieses Gesetz mit bearbeitet und bin auf alles Mögliche eingegangen und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir mal zum Artikel, äh, zum Paragrafen 15. Und jetzt haltet euch fest, setzt euch richtig hin, dass es nicht vom Stuhl fällt. Ich lese es euch vor. Ihr müsst nichts weiter tun. <lacht> Paragraph 15, damals schon ist Anpassung der Meldepflicht an die <lacht> epidemische Lage. Also ich muss mir das Husten immer verkneifen bei diesen Fremdwörtern. Na gut, das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, die Meldepflicht für die in § 6 aufgeführten Krankheiten oder die in § 7 aufgeführten Krankheitserreger aufzuheben, einzuschränken oder zu erweitern oder die Meldepflicht auf andere übertragbare Krankheiten oder Krankheitserreger auszudehnen, soweit die epidemische Lage dies zulässt oder erfordert. Absatz 2. In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. Das, der Absatz 2 ist vernünftig. Man kann nicht erst alle Leute zusammenholen, wenn schon die, Leute, äh, wenn schon die Menschen tot auf der Straße liegen. Ne? Absatz 3. Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht, das ist es jetzt, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ermächtigt. Aha. Das kommt vom Föderalismus. Ne? Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen, zum Beispiel Gesundheitsbehörden. Jetzt denkt man, naja, gut, Meldepflicht. Hm. Achtung. Weshalb ich erst auf den Paragraphen 15 gekommen bin, ist das, was mich unser lieber Karl Heinz ähm, auf was mich unser lieber Karl Heinz ähm, hingewiesen hat. Und jetzt kommt der Paragraph 20 und jetzt richtig, richtig festsitzen. Paragraph 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe. Ne, Prophylaxe ist ja nur Vorbeugung. So ich äh, verlinke euch das Gesetz und ihr guckt dann selber nach nach diesen Paragraphen und äh, könnt es dann alles selber nachlesen, wenn es nicht glaubt. So jetzt festhalten, Absatz 6, darauf hat er mich extra hingewiesen, und Absatz 7. Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Also nochmal, das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt durch Rechtsverordnung, schnell mal so machen, mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben. Wenn und so weiter. Absatz 7, ähnlich wie, und hier wurde auf diesen Paragraphen 15 nochmal hingewiesen, deswegen kam ich erst drauf. Und jetzt kommt Absatz 7. Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 6, also das, was ich gerade vorgelesen habe, solange das Bundesministerium also von der Ermächtigung nach Absatz 6 keinen Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 ermächtigt. Also egal wie die Landesregierung heißt und welches Land, Bayern zum Beispiel, ne, dann können die das eben einfach so machen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die obersten Landesgesundheitsbehörden übertragen. Ja, und wenn Gesundheitsbehörden arbeiten, wissen wir ja wie das läuft. Ich hoffe, ich konnte euch durch diese Information ausreichend wecken und jetzt nicht bloß den Verstand gebrauchen, sondern macht was, aber macht's gut. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht, aber jetzt, ja, ran, macht was. Gute Nacht, bis zum nächsten Video und macht's gut. Jetzt kommen die üblichen Links, hier, wie komme ich mit dem Handy, in die Videobeschreibung, wo der Link ist das Gesetz, falls es nicht glaubt, und hier das Video zum kommentieren. Bis dann. Tschüss.